Hallo miteinander, mein Name ist Cora Weigand. Ich arbeite bei Bodenidee als Bodenparkettleckerin Ich bin im dritten Lehrjahr und ich zeige euch heute einen Einblick in meinen Berufsalltag. Kommt doch gerne mit! In unserem Beruf legen wir verschiedene Materialien, wie zum Beispiel Holz, Kautschuk, Linol, Teppich, PVC und noch viele verschiedene andere Sachen. Ein neuer Lehrling sollte viel Freude am Umgang mit verschiedenen Materialien, aber auch mit verschiedenen Menschen haben, weil wir sehr viel bei privaten Kunden arbeiten. Das Schöne an dem Beruf ist, dass man am Abend sieht, was man gemacht hat. Speziell gefällt mir bei Outdoor die Idee, dass wir ein sehr familiäres Verhältnis im Team haben. So, jetzt habt ihr einen Einblick in meinen Berufsalltag gesehen. Wenn es euch gefallen hat, dann bewirbt euch jetzt.